Ja, herzlich willkommen zum neuen video Grüezi und hallo. hallo aus münchen wir grüßen euch für uns geht es jetzt im a350 äh, nach newark also nach new york äh, wird ein neun stunden flug sein in der business class da äh, sind wir schon sehr gespannt drauf also let's go Musik Aber ob wir die heute brauchen, weiß ich nicht. Ist ja ein Tatflug. Ansonsten haben wir hier das in der Mitte Da gucken wir später mal in Ruhe rein und ein bisschen Wasser. 350. Wir befinden uns hier ja im Mittelteil der Business Class. Ihr seht, wir haben hier Desinfektionsmittel, Seifenspender, ja, ein paar Becher. Und, ja, das war's. Jetzt nicht so riesig, aber es ist eigentlich alles da, was man braucht. Von daher, ja, prima. Nach New York. Shay <lacht> Jetzt geht hier gleich das Brumbarium los, deswegen machen wir die Kamera aus. Ja, danke fürs Zusehen. Äh, wir sind jetzt fünf Tage noch hier. Hier, hier. hier ist was los. Äh, da wird es verschiedene Videos geben. Äh, bleibt einfach mal dran. Äh, schaut euch das an, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, ciao, ciao. Unseren Kanal, den könnt ihr hier abonnieren. Mhm. Und zu unserem nächsten Video geht es da lang. Und wir. Du bist da lang.